Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Ich habe mal ganz fix Knofenser, also unserem vm sklave Zerschneider beigebracht, denn wir hatten ja eigentlich ein anderes vm sklave für Zerschneider, aber ich dachte mir jetzt einfach. Ja gut, Knofenser kann es auch lernen. Deshalb, warum nicht? Und jetzt werden wir sehen, was es hier gibt. Wir werden nämlich heute auch noch in, in zum See des Zorns kommen. Ich glaube, das ist sogar der obere Teil von See des Zorns. Also, soweit ich weiß. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass das hier. Ganz oben links ist. Ich glaube, hier kommt man sogar später hin, wenn man surft. Ich mag mich dann noch irgendwas, irgendwas erinnern. Okay, hier kriegen wir einen Sonder-. Uh, Sonderbombons. Die sind nice, denn wir wollen nämlich äh, jetzt unser Blutzug entwickeln. Das entwickelt sich auf Level 31 bis Level 27. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin. Heute vielleicht nicht. Heute kommt, glaube ich, ein bisschen mehr Story statt Kämpfe, so wie letzte Folge, aber wir werden sehen. So, ich habe natürlich extra in der Nacht aufgenommen ne? oder nehmen es gerade in der Nacht auf. Und ja, hier ist der See des Sonst. Wir sind gerade drüber. LOL. Ja, verdammt, wo, wo gehe ich lang? Ich denke mal hier, weil da habe ich ein Item gesehen. Ähm wir werden aber nicht allzu viel von der Nacht sehen, da wir ganz viel äh, im Gebäude gleich sein werden. Werde ich aber noch sehen. Also nach dem See des Zorns gibt es halt ganz viel äh, in dem Gebäude, deshalb dachte ich mir, ja gut, es ist egal, ob ich am morgens oder abends aufnehme und ich dachte mir, keine Ahnung, kommen wir jetzt nochmal für, für den See des Zorns ein bisschen die Abendstimmung reinmachen, wirkt das vielleicht ein bisschen cooler. Und das ist ziemlich gut, dass wir gleich ins Gebäude kommen, ich sag noch nicht welches, oh, okay. Denn da kann ich nämlich dann egal wann aufnehmen, weil dann ist ja egal, ob es Tag oder Nacht ist. Welche ich war das denn jetzt. Äh. War das 49 oder was? Scanner? Ach, keine Ahnung. Ich, ich, ich hab's mir nicht gemerkt. Es, ich, da, ich glaube, es war auf jeden Fall eine 40, aber egal. Da gibt hier noch irgendwas oder... Oder... Oh, ja. Oh, ein Gebäude. Okay, davon wusste ich jetzt nicht mehr. Hallo. Du bist viel herumgekommen. Ich habe hier meditiert. In mir ist eine neue Kraft zum Leben erwacht. Lass mich meine Kraft mit deinen Pokémon teilen. Nimm dies, Kind. Oh, die, die haben 10. Okay, danke. Siehst du es? Das ist Kraftreserve. Sie bringt die wahre Kraft der Pokémon zum Vorschein. Vergiss nicht, Typ und Stärke der Attacken hängen vom jeweiligen Pokémon ab. Aber ihr wisst ja schon, was ich von kraft Reserve halte. Ich finde, das ist keine allzu gute TM. Oder allgemeine Attacke in dieser Gen. In späteren Gen ist es viel besser, aber hier ist es noch nicht so gut. Deshalb werde ich es nicht gebrauchen. Jetzt wissen wir, was es hier oben gibt. Ach, wir sind noch gar nicht ganz fertig äh, mit Trainerkämpfen. Mindestens einen Trainer gab's es nämlich noch. Das weiß ich noch. So, aber jetzt machen wir erstmal hier wieder zurück. Wie auch immer, die Dinger so schnell nachwachsen. Aber okay, es ist Pokémon-Logik. Muss man nicht hinterfragen, so ähm, dann gehen wir wieder zurück. Du, du, du, du. Hier links gab es Gegner, den haben ich hier schon. Oh, War die Level 15? War <lacht> äh, okay? Viel Damage mache ich denn? Mache ich One Hit? Ich, ich bin Blut zu nee, nicht. Hm. Macht er mit viel Damage? Oh, es wird nice. Dann das Schattenchen noch das. Okay, es geht. Oh, ich bin paralysiert. Ach, kacke. Komm jetzt. Geh down. Yes. Hab ich einen Paraheiler? Ich hoffe, ich hab einen Paraheiler. Sonst war es grad nicht so. Nein, ja, ja, ja. Es Ich habe keinen. Ich bin jetzt ein paar egal mach einfach yeah, yeah, yeah. zwei. bisschen teuer aber weh das schon uh, uh. so hier nach unten gibt es mindestens einen trainer hier sind zwei glaube ich die girafari gibt es hier noch den können wir gut killen der ist soweit ich weiß normal psycho also girafari Ja gut psycho macht halt nicht so viel Damage auf psycho ne? aber es verwirrt hm. blutsauger vielleicht Ist Unlicht oder so? Nein, ich habe vergessen, was Blutzeug war. Ich glaube Unlicht. Egal. Auf jeden Fall war es One Hit. Okay, ein bisschen Erfahrungspunkte. Willst du kämpfen? Er äh, will kämpfen. Hey, hast du seltene Pokémon? Ähm, selten? Was, was, was? definierst du als selten? Also ich habe gute Pokémon, ob die man scheut sein kann, aber selten. Also ich habe jetzt keinen Mewtwo oder so. Oh, das, das schlupst ist doch nice. Er will einfach nur einen großen Hack geben. Schlupf ist nur normal, glaube ich. Er kann aber Psychotacken lernen. Konnte übrigens in Rot und Blau keinen Schlecker erlernen. Ja. Seems legit. <lacht> ist genauso wie mit Glurak in Rot und Blau. Konnte kein Fliegen erlernen. Digga, es hat Flügel. Wie ist kein Fliegen erlernen? Wie Schlupf kann kein äh, Schlecker erlernen? Das ist doch sein ganzes Feature, dass er so ein riesen ist. Äh, ja, Schlugge... Zunge hat. So, Gift, es, wie, wie ja, Wir Es langsam leid hier. lange ich ja warten muss, bis sie alle sterben. Oh, oh, oh, oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut, das ist der schlecht. Ja, ja, ja, wir müssen schnell heilen, ja, wir müssen schneller heilen, ich habe nur noch schlechte Sachen zum heilen. Habe ich nicht mal normale Tränke, doch. Oh, ich habe so Tränke, ja gut. Was überhaupt mit normalen Trank? Fällt mir gerade auf. <lacht> naja. So schön Vergiftung, reingedonnert, Konfusion. Okay, ich mache wirklich nicht viel Damage. Wir müssen uns auf jeden Fall entwickeln, weil Omo kann viel mehr. So, jetzt geht down, Bro, geht down. Da ist diese Schnur tot Ich gehe kein Level ab. Hallo? Meine armen pokémon lieblinge Ich wäre schon froh, wenn ich nur ein einziges seltenes Pokémon hätte. Boah, du bist so cool! Ich will mit dir befreundet sein und für alle Zeiten dich anrufen und werfen. Nee, lieber nicht. Oh, okay. Tja, da hast du wohl Pech gehabt. Was A ein, was A ein, was ein, was, was schlafen, du Opfer, ihr, ihr, ihr, wir haben aber hier noch einen Trainer gesehen, genau da kämpfen, let's go! Gehst du auch zum See des Zorns? Spielen wir ein bisschen? Äh, können wir gern machen, ja! Und ja, ich gehe zum See des Zorns, da gehen wir jetzt, nämlich als nächstes hin. Ilona! Ey Pipi! Jetzt kommen Kinder zu, nicht einfach den Mittelfinger zeigen? <lacht> Sieht doch so aus. Oder oder bin das nur ich gerade? Sie müssen sowas würde den Mittelfinger zeigen, oder nicht? Ach, komm, ich gibt das jetzt. Das so ist ein bisschen langweiliger Kampf. Ach komm, Primator, bla bla. Bla bla, schlafen, bla bla. Ja, schlag mich noch mehr. Blabla. Bla bla. bla, bla. Tot. Ich wollte der Kampf jetzt gedauert hätte, wenn ich nicht vorgespielt hätte. Okay, level up. Oh, Stachelspore. Okay, da bin ich dabei. Obwohl, will ich Stachelspore? Giftpuder, Superschall, Konvusion, Blutsauger. Will ich da Stachelspore haben? Eigentlich nicht. Nee. Ich habe zu lange gespielt. Tja, kann wohl sein. Manchmal darfst du halt nicht so lange spielen. Dann kommt schon das Spiel an und sagt, ey, müsst ihr mal einen Päuschen einlegen. Ich mache einen picknick mit meinen Pokémon. Setz dich doch so zu uns. Oh, ist das eine Einladung oder Nummer? <lacht> Aber gerne. <lacht> Nicht und. Yeah! Ich melde für was es Neuigkeiten gibt. Yeah Leute! Neue Freundin! Ah, <lacht> bei mir läuft! Äh <lacht> <lacht> uh. hi, Ente. Äh uh. <lacht> <lacht> um. <lacht> was macht Entei hier? zur Info, es können Entei Reikunstvikun random einfach im Gras auftauchen, die sieht man normalerweise. Wenn man sie einmal random gefunden hat, sieht man sie auch im poké soweit ich weiß. ja, hi Entei! Keine Ahnung, was war jetzt? Konfusion? Oh. Warte, ich will mal kurz nachschauen, ob das jetzt wirklich im poké angezeigt wird nicht vielleicht ich bin mir jetzt auch nicht sicher aber soweit ich weiß wird es eigentlich immer angezeigt vielleicht später mega nee, passiert ich würde eigentlich ganz normal grinden gerade also sowas machen wir jetzt hier sagt das dauert mir zu lange blutsauger bye bye schön ein bisschen erfahrungspunkte okay leute wisst ihr was ich glaube ich grinde ein bisschen bis wir Unmut haben oder was meint ihr weil ich glaube, hier oben schon direkt für sie das Zorn, oder? Oh, die haben wir noch gar nicht. Okay. Ich liebe Pokémon. Deshalb habe ich angefangen, Pokémon zu sammeln. Und damit werde ich auch nicht mehr aufhören. Ähm, kann ich verstehen. Ich sammle auch gerne Pokémon. Nur nicht in diesem Display. In diesem Display nicht. Kuji. Cooler Name. Oh, Lamus. Why, bro. <lacht> Oh Lamus in den alten Gens, war, es ist, ist immer so sieht immer so depressiv aus. Why, Bro. <lacht> Aber dann in neuen Gens sieht das richtig happy aus. Yay! Ich wurde gebissen in meinen Hintern. Von einem Beta-Mushas. Mein Hintern geht sich so scheiße Mann, Mein Leben ist das geht von mir vorbei. Ich glaube hier Bullshit. Ist äh Psycho Wasser. Gut, wenn Psycho wenn ich noch weiß, dass es Psycho ist. Warum setze ich eine den Psycho-Tacke ein? Man weiß es nicht. Ups, sorry für den kleinen Cut. Muss du gerade sein. Okay. Blutsauger. Jetzt machen wir es richtig. Und du gehst dahin. Ach komm. Du, du, was? Okay, ich, ich krieg aber ganz viel äh, KP dazu. Das ist doch immerhin etwas. Ich glaube, deine Aqua-Knarre wird dir nicht so viel helfen. So, vergifte... ja komm. Also, Blutsauger und dann ist er down. Ich hatte die Vergiftung killt ihn, aber. Hat irgendwie keinen Bock, okay. Oh uh, nice, viele Erfahrungspunkte muss. Nice! Wie könntest du mir das antun? Was? Du hast mich doch... Okay. Du fragst, was ich außer Pokémon noch mag? Marit vom Radio! Die ist bestimmt süß! Und heiß! Uh, okay, von der Stimme her einfach so was sagen, okay. Gut, 43, ich sehe das Zorns, Mahagonia City, auch, wir sind schon da, oder? Ja, wir sind schon da. Und soweit ich weiß, ist es hier... Ja, okay, ihr habt schon das Haus gesehen. Egal. Äh, das ist ein friedlicher Ort. Zu dem kommen wir gleich. Ähnlich wie eine Stadt, aber nicht wie eine Stadt. Überhaupt nicht. <lacht> aber dazu komme ich gleich. Ich würde sagen, ich gehe kurz ein bisschen, ähm... Ja, ich gehe kurz ein bisschen Level farmen. Und dann sehen wir uns wieder. Oh Leute, ich wusste gar nicht, dass man hier auch Blut zu finden kann. So, zwei ups weiter sind wir Level 30. So, und da ich jetzt keinen Bock habe mehr... Einfach das sonderbomben was wir vorhin gefunden haben. Wo ist denn das? Alles ah, das ist direkt hier. Super. Dann haben sie mich zwei Und eins davon bekommt jetzt Blutzug Yeah Hey, Blutzug entwickelt sich Und er wird du, du, du, du, du. Zu einer Motte einer pinken Motte wie es scheint ich glaube in späteren Spielen ist es ein bisschen mehr Weiß statt Pink, aber okay. Windstoß ist eine sehr tolle Attacke. Äh, bin ich dabei. Ähm, Windstoß, das will ich noch für weg machen? Blutsorge hat mir gerade sehr geholfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich Superschall haben will. Deshalb mach ich's weg. Na, Konfusion macht ja auch, basically, Superschall. Wenn ich Glück hab. Alles klar! Damit haben wir nun komplett entwickeltes Team. Außer natürlich mein Starter. Aber das kommt noch. Oh yeah. Wie gesagt, das wird noch kommen. Aber jetzt nicht. Hm, wir können ja nicht so lange nach vorne tun. Es wird sich bald entwickeln, aber wird noch ein bisschen dauern. Okay. Gut, ich weiß nicht, wie lange die Folge ist, aber Tom möchte kurz stören. Hey, guten Abend, ich bin jetzt Tom. Weißt du noch? Hast du Minuten Zeit, um zu kämpfen? Nein, ich will nicht kämpfen. Lass mich nur Okay, danke. Wir konnten jetzt noch den See des Zorns. Denn hier gibt es viele zu erkunden. Zum Beispiel dieses Haus hier. Haus des Profianglers. Okay, das sieht so cool an. Bist du der Profiangler? Der See des Zorns ist eigentlich ein Krater, der durch die wütende das erschaffen wurde, der Krater füllte sich mit Regenwasser und so entstand der See. Diese Geschichte erzählte schon der Ur-Urgroßvater meines Großvaters. Früher konnte man hier quicklebendige Carpados fangen. Aber ich verstehe nicht, was hier geschieht. Okay, das sollte vielleicht mal helfen, oder? Täusche nicht meine Augen? Ich sah ein rotes Garados im See. Aber ich dachte, Garados sind blau. Oh, schon eine zweite Person, die es gesehen hat. See des Zorns, auch bekannt als Garados-See. Aha. Die Garados sind wütend. Das ist ein böses Omen. Oh nein, schnell Milch trinken. Das kann nicht gut sein. Was gibt es hier drüben? Oh, hallo? Ich habe gehört, dieser See entstand durch wütende Garados. Ich frage mich, ob deine Verbindung zu der momentanen Situation besteht. Hm. Maybe, but only maybe. Ups, wollte ich nicht. Ich bin alt, ich wusste es. Top-Trank. Ich glaube, da oben waren wir schon. Da waren wir doch am Anfang der Folge, oder? Okay. Ich würde sagen, wir surfen einfach mal und gucken uns die Situation mal selber genauer an. Aber ich will von hier aus surfen, war von hier aus ist cooler. Oh, Moment oh, mal. Seht ihr das auch? Da oben links? Aber das Spalt ist ja rot. Ist das vielleicht ein rotes Garados? Wir sind auf dem Gyarados-See. und da ist tatsächlich ein, ein, ein rotes Garados. O, o, oder? Oder täuscht ich nicht meine Augen? Vielleicht ist es ja nur der Overworld Sprite, aber wie ihr sehen könnt, kann man hier ganz viele Karpador fangen. Es, man kann ja auch hin und wieder mal Garados finden, aber ist ein bisschen seltener. Aber es geht und ich merke gerade, wenn ich Flamesack vorne hab, wird das vielleicht ein bisschen schlecht, wenn wir jetzt mit dem Ding reden. Ich glaube, ich packe da lieber ein anderes Pokémon nach vorne, was da besser ist gegen Wasser-Pokémon. Jawohl, Moment, mir fällt gerade auf, es ist vierfach effektiv, denn Garados ist Wa Wasser-Flug. Wie immer Flug ist, und das wäre vierfach effektiv. Deshalb vielleicht ein anderes Pokémon nach vorne. Ich, ich kann ja jetzt mal zeigen, wie Unwut aussieht, ne? Komm, machen wir das. Okay. Aber ich speichere lieber noch mal Weil ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ich es schaffen werde, den zu fangen Ach, jetzt habe ich schon gespoilert, egal Ist egal Es ist Tatsächlich Kasha! Oh Scheiße Es hat zu so viel cringe Content geguckt Wir müssen schnell fangen Denn Es ist tatsächlich SHINY Ein SHINY GARADOS Level 30, oh, hab ich nicht erwartet Und ja äh, wie ich bereits sagte, wir werden es fangen nicht, weil ich ein 10000 weiteres shiny haben will, sondern weil das ein neues Teammitglied wird. Ein Wasser-Pokémon-Teammitglied. So, äh, womit fangen wir an? Hm, Konversion vielleicht? Haben wir gleich Glück, dass es sich... Ich will jetzt nicht gift machen, aber ich will es einfach nur normal schwächen. Ich werde den Kampf jetzt auch nicht vorspulen, ich werde den normal machen. Du, du, du, du. Können wir auch mal die Musik hier ganz hören. Du, du, du. Ich weiß, es ist so ein Pick, fast jeder Casual nimmt so das Shiny Garados Weil es ist, in Anführungsstrichen, selten, weil es ist ja ein Shiny Und Garados ist ein ziemlich gutes Pokémon ähm, Deshalb, äh, ja, gibt es viele Leute, die eigentlich Garados nehmen, aber ist es ist mir egal Ich werde Garados auch nehmen So, und ich versuche jetzt schon mal zu fangen Oh, ich habe nicht so viele Bälle Okay, haben wir mal super bei, ich habe am meisten super, ich hab nicht eingekauft. Aber gut, man kann erst in letzten Start anscheinend einkaufen. Mit der achten Arena. Und verdammt, oh, ist egal, aber... Oh, Drachen die macht so viel Damage. Ist daran, wurde überhaupt eine Drachenattacke? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, ich sollte vielleicht rauswitchen? Wir switchen zu Amphi, Amphi tankt alles. Ah, oh, ich kann ja paralysieren mit Amphi! Oh, Big Brain. Oha. Okay, Fuchtler ist ein bisschen zu stark, mein Freund. Sonderwelle erstmal. Oh nein. Nein, nein, nein, nein, nein auf. Kein da, kein da. Okay, ich dachte, ich dachte gerade, weil es so lange gedauert hat, es ging daneben, aber nein, nein. Passt. Passt und sitzt wie angegossen. Und jetzt bitte bleibt super Superball. Danke. Schön. Eins. Oh, es ist verwirrt, wieso das denn? Ach so, wegen Fuchtler, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Hyperball, komm schon, bitte bleib drin. Komm schon, das ist das perfekte. Komm schon. Eins, zwei, drei! Nein! Im letzten verblödeten Blödeten Moment. Und es ist nicht mehr ver-, Puh. ja, ich bin tot. Oh, ich überlebe. Aber ich krieg das nicht hin, oder? Oder? Nein! Ach, der ist schon paralysiert, was? Und der trifft? Oh, ich hätte einen Ball werfen können. Man muss übrigens entweder Garados besiegen oder fangen, weil sonst geht das Spiel nicht weiter, also das ist hier zwanghaft. Ich baue mal Mandy nach vorne. Da sehen wir mal das Mobility-Cut-Sprite. schön süß. Ja, Pokémon macht keinen Sinn, super dann. Und deshalb meine ich, wir kriegen das vielleicht nicht hin. Erstens die Bälle und zweitens ist es nicht das einfachste Pummel zu fangen. Ich meine, wie einfach ist es, ein Garados zu fangen? Oh da oh nein. Ich überlebst noch. Oh so, komm schon. Bleib drin! Please! ba! -ba, -da -ba, -ba, -da -ba. Yay, yeah, Wir haben ein Shiny Garados! Und das wird ins Team kommen. <lacht> okay, das ist auf einmal normal. <lacht> Grausam. Taucht es auf, randaliert es. Es beruhigt sich erst, wenn alles um sich zerstört hat. Oh, da ist es Shiny Garados. So, und weil es ja äh, im Shiny Rot ist, <lacht> werde ich ihm jetzt einen richtig dummen Namen geben. <lacht> Ich nenne ihn sich nämlich Apo, äh, ich meine natürlich Red. <lacht> Aber das bleibt noch nicht hier. Ich werde es nämlich Red Gara nennen. Denn ich habe es damals. Äh. Moment. Wie habe ich es damals genannt? Red Gara und dann so ein Ausrufezeichen habe ich es genannt. Aber einfach wegen dem Joke und weil es weil es ein coolerer Name ist, wird es im Overlay nur als Red angezeigt. Mike erhält rote Haut. Okay, wir haben mir gerade einfach die Haut abgezogen. Na dann. Und jetzt alles wieder entspannt und chillig. Oder wie sieht das aus? Wer, wer bist du denn eigentlich? Moment. Die Garados sind wütend. Ah, okay, da sagt es gleich. Schade. Wer bist du denn? Dieser See ist voller Garados. Aber sonst gibt es hier nichts. Die Karpados werden also gezwungen, sich zu entwickeln. Bist du wegen der Gerüchte hier? Du bist Mike? Ich bin Siegfried, ein Trainer wie du. Ich hatte einige Gerüchte, also kam ich hierher, um einige Nachforschungen anzustellen. Ich habe gesehen, wie du gekämpft hast, Mike. Man kann sagen, dass du ein Trainer von bemerkenswertem Format bist. Würdest du mir bei meinen Nachforschungen helfen? Aber klar doch! Exzellent! Es sieht so aus, als würde jemand die Carpados im See zwingen, sich zu entwickeln. Die Ursache ist das mysteriöse Radiosignal aus Mahagonia City. Ich werde auf dich warten, Mike. <lacht> er, er setzt ein ein. Was eigentlich hier geht, aber okay. Alles klar, hat sich das Schild schön angeschaut. Aber ich glaube, wenn man jetzt hier reingeht, kriegt man noch die Angel, oder? Der See hat sich verändert, seit diese Männer in Schwarz hier sind. Oh, vielleicht später? Warte, Männer in schwarz sind hier? What? Okay, Leute, aber ich würde sagen, mit einem neuen shiny Teammitglied werde ich hier diese Folge beenden. Wir werden in der nächsten Folge Siegfried äh, verfolgen, denn wir gehen wie ich ja schon gespoilert habe, in ein Gebäude rein. Welches könnt ihr euch bestimmt schon denken, aber ihr werdet es erst sehen in der nächsten Folge. Haut rein!